Das Kino, die lösung von Samsung. Das ist ein sogenannter Laser-TV. Laser-TV ist ein ultra -Kurz Das heißt, aus nur wenigen Zentimetern Abstand werden riesige Bilddiagonalen projiziert. Und. Ähm, Tatsächlich ist die Bildgröße variabel, das beginnt bei 90 Zoll äh, und geht bis 120, 130 Zoll. Also wirklich äh, riesige Bilder, äh, bei gleichzeitig sehr gutem Kontrast und guter Helligkeit. Und wenn man ein Spezialscreen verwendet, weißt du, was jetzt hier im Einsatz ist? Das ist. Ein ja, das ist sogar ein Spezialscreen. Da kann man das auch. In einem Wohnzimmer benutzt. Man muss keinen schwarzen Raum wie hier benutzen, sondern man kann das wirklich im Wohnzimmer äh, tastüber benutzen. Und sobald es dunkel ist, hat man einfach das absolute Kino-End. Das ist praktisch ein Fernsehersatz und ein Halbkino-Beamer-Ersatz in einem. Man muss sich nicht unter die Decke hängen, er kommt einfach auf den Lowboard. Und äh, ich habe es eingangs schon erwähnt, ein echter RGB-Laser-Projektor. Dieses Gerät hat rote, grüne und blaue Laser und ist deshalb zu extrem intensiven Farben in der Lage. Intensivere Farben als QLED, intensivere Farben als OLED intensivere Farben als jeder andere Fernseher auf dem Markt. Und ähm, es gibt tatsächlich auch schon, ich hatte mal einen Bericht darüber geschrieben, Filme, die diesen Farbraum nutzen. Es ja. sind noch wenige, aber wenn man so einen Film nimmt, ähm, dann hat man wirklich auch mal ein komplett neues Erlebnis, was auch die Farben hat. Also man muss jetzt hier ganz klar sagen, Leute, ihr müsst verdunkeln. Nur so bekommt ihr so ein Bild hin. Und wir haben ja hier eine CTR-Leinwand, die äh, auch wir sehr viel äh, verkaufen. Und äh, hier haben wir im Prinzip äh, die Möglichkeit, äh, auch Streulicht, was wir jetzt hier im Raum ja nicht haben. Ja, weil wir haben ja, jetzt wir optimale Verhältnisse. Äh, hier sind ja sogar die Wände schwarz gehalten. Und wir haben jetzt hier Teppich drin. Und wir können hier aber jetzt trotzdem das Streulicht seitlich absorbieren. Und von oben. Und von oben. Und wir haben auch hier kein, kein Bild, was jetzt nochmal an die Decke reflektiert genau, das ist, also ist hier optimal. Das ist spiegelfrei. Der Einzige, der hier an die Decke projiziert, ist hier nochmal ein kleiner Samsung. <lacht> von den, von diesen, oh man sieht auch, auf der Decke funktioniert das auch super mit der Bildkon Ganz klasse. Also ja. ich muss jetzt auch wirklich sagen, hier sieht man jetzt, sagen wir mal, die Anwendung, die ich gesagt habe. Äh, im, wenn, du, wenn du jetzt äh, gerade am Chillen bist, äh, ja. irgendwo dich hinlegst und du, du, du stellst den Projektor nebendran und du, du, du beamst einfach nach oben ja. und hast den Ton, du hast alles dabei. Ja? Richtig. Und das alles für kleines ja. Geld. Aber zurück hierzu, man kann dieses Gerät durchaus im ja. Wohnzimmer äh, verwenden. Der, der, der Samsung- äh, so Premiere, der äh, hat auch das tyson ja wie das hier alle haben. Ist also auch ein voll, komplett smartes Gerät. Er hat auch einen eingebauten Triple-Tuner. Das heißt, das ist wirklich wie ein Fernseher. Man kann hier direkt die Satellitenschüssel oder den Kabel, äh, das Kabel anschließen. Und er ist auch seine eigene Soundbar. Denn hier vorne äh, ist komplettes Soundsystem integriert. Und dadurch, dass das Gerät so eine gewisse Größe hat, hat das auch ja. schon ein gutes Klangvolumen. Man, kann, man könnte aber auch, wenn man jetzt Dolby Atmos haben möchte, könnte man auch jetzt so eine Q-Symphony Soundbar, so ein Soundsystem könnte man auch hier mit einsetzen. Und äh, das könnte man im Prinzip auch äh, nahtlos kombinieren, ja. das Ganze. Aber wir sehen hier auch nochmal den, den absolut äh, kurzen Abstand. Ja. Das ist auch noch eine Besonderheit von diesem Modell. Ähm, der ist jetzt tatsächlich von der Wand gerade mal, wenn man jetzt jemanden Screen nimmt, der ist gerade mal sechs, ich glaube, es sind acht Zentimeter entfernt. Ja, acht Zentimeter. So, ja. Und er macht ein 100 Zoll Bild. Wenn man den jetzt bis hier ziehen würde und dann ist man immer noch in der normalen Breite eines Lowboards, dann wäre man schon bei 120 Zoll. Und ähm, ja, es bedarf eigentlich nur eines Lowboards und äh, eines, eines Screens, das ist ein genannter CLR-Screen, der hier ist jetzt von Celexon. Den kauft man noch mal optional dazu, aber auch im Gesamtpreis ist man damit deutlich günstiger als, als bei einem Fernseher dieser, dieser Größe, ja. also ein Bruchteil. Also so ein Paket kostet zusammen so viel wie ein, wie ein sehr guter Fernseher. Nicht? Mhm. Und wir hatten ja, wir hatten ja ein ausführliches Video gedreht ja. zu dem LSP9. Genau, regelmäßige Zuschauer wissen ja, da haben wir ja den LSP9 und auch jede Menge andere Laser-TVs. Es gibt ja auch den LSP7. Das ist der kleine Bruder. Der hat keine RGB-Laser, ist ein bisschen dunkler, ist nicht ganz so intensiv von den Farben und braucht ein bisschen mehr Abstand. Sieht aber optisch fast genauso aus. Ja. Ist also dafür aber mal eine Ecke günstiger. Ist aber eine ganze Ecke günstiger. Und ja, also wir sehen auf jeden Fall hier eine sehr gute Kombi für, für das große Bild, für die genau. Großbild-Enthusiasten. Richtig, für die echten Heimkino-Enthusiasten. Die echten. Die echten, genau. Aber da würde ich auch sagen, wir haben jetzt ja hier 100 Zoll. Genau, es geht noch größer. Auch. Also das ist hier eine 100 Zoll Leinwand und äh, sagen wir mal so, am gängigsten oder am meisten wird eigentlich 120 Zoll gekauft. Da weißt also du besser sicher. Ja. Wenn es machbar ist. Also ich ja. meine, muss man da muss da Ja, Wenn man schon so ein Gerät dann... hat, sollte man eben auch die, ja. die Größe ausnutzen, wenn es möglich ist, wenn es machbar ist. Aber da müssen auch die, die Raumverhältnisse, die müssen das eben auch dann zulassen. Eine, eine schöne Sache finde ich hier noch, ich weiß nicht, ob man das jetzt hier sieht, wir haben ja eben auch schon gesagt, wenn man so ein Gerät nicht nutzt, dann hat man so einen riesen Screen. Das hier ist eine ganz schöne Sache, das ist tatsächlich ein aufrollbarer Screen. Das heißt, wenn der Fernseher nicht genutzt wird, ich will das jetzt hier nicht auslösen, dann kann dieser Screen einfach eingefahren werden. Und wenn man diesen Kasten auch noch geschickt ins Slowboard einbaut, wenn man einen guten Schrein hat oder selber ein bisschen geschickt ist, dann ist was unsichtbar. Und nur wenn man Fernsehen guckt, kommt der Screen nach oben bei Nichtbenutzung ja. geht er nach unten, da kann man ein schönes Bild hängen. Das heißt, man sieht bei Nichtgebrauch überhaupt keinen Screen mehr. Das ist noch ein entscheidender Vorteil gegenüber dem Fernseher. Das ist eine ganz schöne Lösung. Ist auch nicht unbezahlbar, dieses Screens. Diese Screens sind gar nicht so unbezahlbar. Das ist äh, nee. auch eine schöne Lösung tatsächlich. Findet man alles bei uns auf der Homepage bei Beamer24. Oder wie gesagt, es gibt auch da, äh, man kann sich da auch ein Angebot holen. Äh, oder vielleicht auch äh, ein Bundlepreis. Ein Bundle Paketpreis. Paketpreis. Oder es kann auch sein, dass man da vielleicht auch äh, das eine oder andere so einen Gutscheincode ergattern kann und dann spart man einiges an, an seiner Investition. Gut, dann sind wir eigentlich soweit jetzt hier. Das waren glaube ich die Highlights. Haben wir jetzt alle. Das Video wird auch entsprechend lang gewesen sein. <lacht> genau, das ist sehr lange geworden. Aber wir haben ja auch einiges gezeigt und wie gesagt, uns ist nicht langweilig geworden. Ecki, vielen Dank. Ich danke auch. Hat viel Spaß mir gemacht. wahrscheinlich. Hm? Du dankst mir. Ich danke, ich danke dir auch. Dir. Wir danken uns gegenseitig. Also, dann äh, vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte Fragen stellen, wie immer, in den Kommentaren und wir genau. werden die dann beantworten. Wir sagen jetzt hier an dieser Stelle auf Wiedersehen. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Fernseher werden halt auch immer mehr zu einem Designobjekt und das hat natürlich... Äh, Aber was die meisten bitte. Zuschauer jetzt interessiert, ist natürlich die Frage, was ist jetzt besser? Beamer? Heimkino als Beamer oder eher, sagen wir mal, als Fernseher? Wo sind die Vorteile? Ja. Was würdest du sagen? Das hängt einfach von der angestrebten Bildgröße ab. Natürlich ist so ein, ein Fernseher viel strahlender, kann mehr Helligkeit erzeugen und in hellen Umgebungen wie hier man sieht das ja hier, kann auch ein sehr tiefes Schwarz erzeugen und einen hohen äh, Kontrast. Allerdings sind die bezahlbaren Größen immer noch bis 80 Zoll, knapp über 80 genau. Zoll limitiert. Vielleicht noch was darüber. Kino beginnt meiner Meinung nach erst einmal bei 100, 120 Zoll. Ganz genau. Und so würde ich das auch sagen. Also Freunde, bis 85 Zoll ist ein Fernseher, ein TV unschlagbar. Ja. Ja, der hat einfach das bessere Gesamtkonzept. Er ist einfach Alltagstaug. Ja, das bessere Setup der ist einfach heller, bessere Kontraste, unproblematischer aufzustellen. Aber sagen wir mal, ab 100 Zoll, ja. da ist es immer noch, und auch jetzt hier beispielsweise von Samsung, der The Premiere. Genau, der da ja, hat Meinung. ja Samsung eine Lösung für den Laser-TV, äh, The Premiere, ein RGB-Lasergerät das eben extrem große Bilddiagonalen erzeugen kann, über 100 Zoll, 110, ja. 120, ich glaube bis 130 kann man relativ locker. Du, und ich kann dir jetzt schon vorwegnehmen, den wirst du später sogar sehen. Ja, schön. Ja. Und du kennst Kennen dich ich. ja aus, Genau. du hast ja da schon abermals und viele ja. Stunden äh, in dieses Thema investiert. Und du kennst es ja auch, du hast ja den letzten Farben Farbnuancen rausgekitzelt. Also die Besonderheit von diesen Laser-TVs ist nicht nur die Bildgröße, sondern auch, dass sie tatsächlich den vollen bt 2020 Farbraum aufspannen. Das ist eigentlich das einzige Gerät, das das kann und das kann schon zu extrem atemberaubenden Farben führen. Wenn man ein entsprechendes Material hat, da können wir gleich nochmal mal drauf eingehen. Genau. So. so. Hier sind wir zurück. Hier kriegt ihr jetzt Ton auf die Ohren. Und zwar den guten Ton. ist ziemlich Ja, hier haben wir die Evolution von Samsung, nämlich Q-Symphony. Generation 2, und zwar haben wir hier eine verbesserte Synergie zwischen Samsung TV und Soundbars. Verlaut, verleiht der Zähne einen atmosphärischen Sound. So, ich mache es ein bisschen lauter. Ich gebe euch was auf die Ohren. Ich weiß nicht, wie ihr das natürlich jetzt erlebt, aber der geht richtig ab. Wenn ihr euch hier einen Samsung-Fernseher zulegt, dann sollte der Sound nicht ist This is Dolby Atmos, the world's first object-based cinematic audio, with powerful moving audio that transcends from channels to move it around you ich with 10-point accuracy. Nee, weiß, so, dann geht das nicht da. Dann sieht man den. Whether the soundscape sits the mood of a scene. Whoa! What is this place? Whoa. Or captures the full extent. Do you want to know secret? Of nature's fury. Yeah. Gut, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Wie gesagt, das gehört eigentlich zu einem ausgewachsenen TV, gehört das, gehört das dazu. Und es muss auch kein Samsung sein, muss man dazu sagen. Aber mit einem, Sound, mit einem Samsung äh, Q-Soundsystem arbeitet es natürlich intelligent zusammen und äh, man kann auch den kompletten Fernseher als Sound in, in diesem Soundsystem nutzen. Wie gesagt, Dolby Atmos. Das ist virtuell und ein sehr sehr schönes Erlebnis. Musik